In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Ultima Farm einrichten, damit die Farm für Sie Coins minden kann. Öffnen Sie Ihre Ultima Farm App auf Ihrem Smartphone. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort von Ultima Farm ein. Bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf Einloggen. Erstellen Sie einen neuen PIN-Code. Bitte notieren Sie Ihren PIN-Code zusätzlich auf einem Zettel. Bestätigen Sie den neuen PIN-Code. Bitte vergessen Sie nicht, alle Ihre Daten immer aufzuschreiben und zu sichern. Erstellen Sie bei Bedarf einen Fingerabdruck. Damit wird Ihre Anmeldung schneller und einfacher. Geben Sie einen Transport-PIN-Code ein. Dieser PIN-Code ist für die Wiederherstellung Ihrer Ultima Farm erforderlich. Das ist Ihr privater Schlüssel. Um ihn zu sichern, drucken Sie ihn auf Papier aus. Bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf Weiter. Ihre Ultima Farm ist bereit, Ihre Ultima Farms zu vermehren. Ihre Ultima Farm App muss wieder gelöscht und zur Kontrolle importiert werden. Laden Sie erneut Ihre Altima Farm herunter. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort von Ultima Farm ein. Erstellen Sie und bestätigen Sie den PIN-Code. Wählen Sie QR-Code via Kamera und tippen Sie die 66 Zeichen ein. Scannen Sie den QR-Code mit Hilfe der Kamera ein. Geben Sie Ihren vorher erstellten Transport-PIN-Code ein. Ihre Ultima Farm ist erfolgreich importiert und bereit, Ihre Ultima Farms zu vermehren.